Ja, das wäre echt schön. Dann könnte man auch ein bisschen kann noch Bereiche abtrennen. Wenn man noch elektrisch machen könnte, so, boah, das wäre voll geil. Mm. Ah, der große Traum. Der große Traum, Tobi. Das ist der Traum. Irgendwann. Irgendwann. Ir ja. Irgendwann. Irgendwann. Fange ich wieder zu Leben an. Irgendwann. Fange ich wieder zu Leben an. Irgendwann fange ich wieder zu leben an Irgendwann, irgendwann, irgendwann, irgendwann, irgendwann fange ich wieder zu leben an Irgendwann, irgendwann, irgendwann Mit Tobi und der Tage keine Sonne mehr Dein Leben sieht so grau aus, du fühlst dich einfach leer So leer Du meintest immer wieder, brauchst mehr Zeit für dich Dann mach es einfach mal und sag nicht den Mann nur Irgendwann Irgendwann Fang ich wieder zu leben an Irgendwann Irgendwann Irgendwann Irgendwann Fang ich wieder zu leben an irgendwann irgendwann, irgendwann irgendwann Irgendwann irgendwann Fang ich zu leben an Man legt die Steine in den Weg Du baust was Schönes draus Doch auch das schönste Mauerwerk ruft immer Stress herauf Herauf Nimm dir Zeit zum Träumen Nimm dir Zeit für dich Nimm dir Zeit zum Glücklichsein Und sag nicht immer nur Irgendwann Irgendwann, Irgendwann Fang ich wieder zu leben an Irgendwann Irgendwann Irgendwann Irgendwann, Irgendwann Fang ich, ich wieder zu leben an Irgendwann, Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann, irgendwann, irgendwann, irgendwann, fang ich zu leben an Sag nicht immer irgendwann, mach es doch jetzt gleich Leb dein Leben, lieb dein Leben, lass dir auch mal Zeit Dein Wunsch alles allein zu schaffen, hindert dich daran Dein Leben jetzt zu leben und nicht erst Irgendwann, irgendwann, irgendwann Irgendwann, irgendwann. Fang ich wieder zu leben an? Irgendwann irgendwann, irgendwann, irgendwann, irgendwann, irgendwann. Fang ich wieder zu leben an? Irgendwann, irgendwann, irgendwann, irgendwann. Fang ich wieder zu? leben Irgendwann fang ich wieder zu Leben an. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann, irgendwann, irgendwann fang ich wieder zu Leben an. Fang ich wieder zu Leben an. Irgendwann, irgendwann, irgendwann fang ich zu leben an